Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Smarter Entwickeln Podcast, heute zu dem Thema Besser managen mit Durchflussdiagrammen. Wir alle kennen das Bild. Ein Teamleiter hat ein Team, das ein paar Aufgaben nicht rechtzeitig fertig gemacht hat. Nun muss er hinterher, nun muss er Aufgaben jagen, sich einen Überblick verschaffen, verstehen, was gerade schief läuft und dafür sorgen, dass, der, dass die Verzögerung, dafür sorgen, dass der Ausfall möglichst klein ist. Er hakt individuell nach, er löst selber Probleme. Kurz, er ist im reaktiven Modus. Er ist als Feuerlöscher unterwegs. Und da sind viele von uns auch noch stolz drauf. Wer gut Feuer löschen kann, kann anscheinend ja führen, oder? Aber ich behaupte, er ist auch ein Brandstifter, weil er hat es in seinem Team so weit kommen lassen, dass dieser Brand entstanden ist. Vielleicht ist das fahrlässige Brandstiftung und nicht vorsätzlich, aber die ist entstanden dadurch, dass er eine nacheilende Prozessbetrachtung gemacht hat. Er ist erst aktiv geworden, als die Termine schon gerissen waren und die Arbeitspakete schon zu spät waren. Das kann man ihm vorwerfen, ist aber sehr verständlich, denn Durchlaufzeit und Termine, wenn man Termine nachverfolgt, sind nacheilende Indikatoren. Ein Termin wird gerissen und wenn dann erst die rote Leuchte angeht, dann kann man nicht mehr den Termin halten, es ist vorbei. Reden wir über Brandverhütung. Es gibt ein schönes kleines Gesetz, das heißt Littles Gesetz. Das heißt, die Verweilzeit von Objekten in einem System ist gleich die Zahl der Objekte in einem System geteilt durch den durchschnittlichen Durchsatz. Ganz einfach. Wenn wir zehn Akten auf dem Tisch haben und wir schaffen fünf Akten pro Stunde weg, dann brauchen wir zwei Stunden und die Akten sind bearbeitet. Wenn wir im Supermarkt stehen, wir sehen 14 Kunden vor uns und wir wissen, jeder Kunde braucht ungefähr 30 Sekunden, dann wissen wir, wir brauchen jetzt sieben Minuten durch diese Kasse. Das ist lang und deswegen werden Supermärkte in dem Moment, wo sie so lange Schlangen sehen, auch zusehen, dass sie eine zweite Kasse aufmachen und die Schlangen verkürzen und dadurch die Durchlaufzeit beschleunigen. Eine Kasse hat den Vorteil, dass sie hier ein sichtbares Feedback der Schlangengröße hat und das haben wir schon in, dem, in der Podcast-Episode zum Visual Management besprochen. Ein ähnliches Feedback haben wir in Vergnügungsparks. Wenn wir mit den Kindern unterwegs sind und die wollen den super-mega-Rollercoaster-Achterbahn fahren, da wo alle hinwollen, dann werden wir da eine riesige Schlange sehen. Und wir fragen uns, wie lange werden wir da warten? Dankenswerterweise haben die Parkbesitzer da ein Schildchen hingestellt. Ab hier noch 30 Minuten Wartezeit. Ab hier noch 45 Minuten Wartezeit. Und das passt relativ solide. Warum eigentlich? Nun ja ganz einfach, weil Littles Gesetz gilt, und die Parkbesitzer wissen, wie viele Leute in einer Schlange bis zu diesem Punkt stehen. Sie wissen auch, wie viele durch die Achterbahn durchgeschleust werden können pro Stunde. Und dann können sie ausrechnen, wie lange man ab diesem Punkt noch wartet, bis man dann dran ist. Warteschlange und Wartezeit sind also proportional. Der Proportionalitätsfaktor ist einfach der durchschnittliche Durchsatz. Wartezeit kann ich messen, wenn etwas durch ein System durchgelaufen ist. Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und der Termin gerissen ist, kann ich aber nichts mehr machen. Warteschlangen. Die Zahl der Arbeitspakete in einem System kann ich aber vorhersehen. Ich habe eine Frühwarnung, wenn die Zahl der Arbeitspakete zu groß werden, wenn die Warteschlange vor der Kasse zu groß wird oder wenn zu viele Leute an der Achterbahn anstehen. Es ist ein voreilender Indikator. Wir können noch handeln, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Wir haben eine Möglichkeit zum Eingriff. Wir können managen. Wir werden unserem Namen gerecht. Eine wichtige Bedingung hat das. Die Schlangen müssen sichtbar sein. Können sie rechtzeitig erkennen, wenn etwas klemmt? Können Ihre unteren Leiter das? Kann das Team das selber? Sehen Sie alle diese Warteschlangen? Sind Sie sich über den Zustand des Systems bewusst? Warteschlangen von der Engineering-Abteilung oder sowas sollten, sind wichtig und sollten explizit sichtbar sein. Kanban-Boards, wie letzte Episode besprochen, tun da eine große, ein, uns einen großen Gefallen, dass sie das explizit sichtbar machen. Sie helfen, den Prozess zu managen. Aber Kanban-Boards haben keine Durchsatzinformationen. Viele haben die im Kopf. Ja, wir wissen, wir schaffen pro Woche 20 Aufträge durch unsere Abteilung oder, oder, oder. Ich bin mal durch unser Werk gegangen. Ich wusste, wir bauen von dem Modell ungefähr drei pro Tag als mich der, der, der, der Sektionsleiter durch seine Abteilung führte, habe ich einfach mal die Blöcke gezählt, die da standen. Und ich kam auf 30 Blöcke. Und habe ich ihm gesagt, so, so, wir haben hier also eine Durchlaufzeit von zwei Wochen. Und er hat mich entgeistert angeguckt und gefragt, woher ich das denn wüsste. Und habe ich gesagt, ich habe es gezählt. Dann hat er mich gefragt, ob ich, ob ich in, die, in die Produktionsplanung geguckt hätte. Nee, ich habe einfach nur gezählt, wie viele Blöcke hier rumstehen. 30 Blöcke, a3 pro Tag, so 10 Tage sind zwei Wochen. Ganz einfache Rechnung. Wer will, dass hier durch die Abteilung die Teile schneller durchlaufen, muss dafür sorgen, dass das Material, das hier rumsteht, weniger wird. Dass wir weniger kleine Wartezeiten haben. Spannenderweise war das neu für ihn. Aber zurück zu den Kanban-Boards. Kanban-Boards leben in der Gegenwart. Sie stellen den Zustand jetzt dar. Wo sind die Arbeitspakete? Wo stehen sie? Wer hat die viele auf dem Tisch? All das kann man einem Kanban-Board sehen. Ein kanban board selber ist erstmal keine Hilfe bei der Vorhersage. Hier möchte ich ein Werkzeug vorstellen, das Durchflussdiagramme heißt, oder auf Englisch Continuous Flow Diagrams. Unter diesen Begriffen findet man die relativ gut. Und es geht ganz einfach. Jeden Tag zählt man die Karten in den Spalten auf einem kanban board schreibt die Zahlen auf und trägt sie in ein Diagramm ein. Die x-Achse von dem Diagramm ist das Datum, und zwar das Erhebungsdatum. An welchem Tag habe ich gezählt? Und auf der Y-Achse stapelt man einfach die Balken der gezählten Karten. So und so viele sind fertig, so und so viele sind fast fertig, warten auf Freigabe, so und so viele sind gerade in der Bearbeitung, so und so viele sind in der Durchsicht, so und so viele ähm, sind in der Warteschlange. Diese gestapelten Balken nebeneinander ergeben eine Treppe, die, die, die ansteigt und, und es entstehen Banden. Und für jeder Arbeitsschritt auf dem kanban board hat ein eigenes Band. Und je breiter dieses Band ist, desto mehr Arbeit steckt in der Arbeitsstation. Wir sehen also, wo sich die Arbeit staut. Erste spannende Information. Die Steigung der Banden hilft uns aber auch, weil die Steigung der Banden uns sagt, wie viel wir tatsächlich fertig machen, wie viel wir pro Zeiteinheit schaffen. Das ist unser Durchsatz. Und das ist das Schöne an dem Durchflussdiagramm, es hilft, Littles Gesetz anzuwenden, zu verstehen und zu sehen. Die Steigung der Banden ist der Durchsatz die Bandendicke vertikal ist die Zahl der Aufträge. Einfach zu zählen, voreilender Indikator. Das heißt, er hilft uns beim Managen. Und die Bandendicke horizontal ist die Durchlaufzeit. Hilft uns, unsere Termine einzuhalten. Hilft uns, unsere Versprechen einzuhalten. Sehr mächtiges Tool. Was man in diesen Tools sehen kann, ist, wir sehen den Durchsatz. Wir sehen die Durchlaufzeit. Wir sehen die Belastungsspitzen. Wir sehen, ob ein ob eine Abteilung stabil läuft oder ob wir irgendwelche Sonderzustände haben. Wir können aber mit dem Durchlaufzeitdiagramm auch vorhersagen, wie lange etwas dauert im Mittel. Wir sehen Flaschenhälse, wir wissen, wo wir den Prozess ähm, sanieren können, wir können ihn beschleunigen, wir wissen, wo wir hingreifen müssen. Das Spannende ist, Bestand und Zeit sind proportional. Wer also die Durchlaufzeit verringern will, muss den Bestand reduzieren. Die klassische Kanban-Methode hilft sich da mit, mit WIP-Limits. WIP steht für Work in Progress, also wie viele Themen gleichzeitig in Arbeit sind. Das hilft sehr gut, wenn man das wirklich konsequent durchführt. Ähm, die einfache Startmethode ist erstmal der, der englische Spruch Start Finishing, Finish Starting. Also fang an, Sachen fertig zu machen und hör auf, Sachen anzufangen. Weil je mehr man sich auf das Ende des Prozesses fokussiert und Sachen fertig macht, desto mehr Nutzen hat man von den fertigen Sachen, desto mehr Themen werden auch aus der Pipeline rausgenommen, desto stärker kann sich das Team auf die verbleibenden Arbeiten konzentrieren und desto schneller wird die Durchlaufzeit. Start-Finishing, Finish-Starting, ganz wichtiges Konzept. Und es hilft uns, den Wald vor lauter Bäumen zu sehen. Es hilft uns nicht nur auf Zeit und Fertigstellung zu gucken und hinterher zu rennen und Feuer zu löschen, sondern es hilft uns, die Warteschlangen zu managen, die Zahl der Arbeitspakete, die im System sind. Für mich ist das einfach der Unterschied zwischen Messen und Managen. Ja, jede, jede, jedes gut geführte Team hat seine KPIs, die seine Leistungserbringung messen. Aber meistens sind diese KPIs sowas wie first time right also wie viele Aufträge haben sie beim ersten Durchlauf richtig gemacht? Oder waren sie pünktlich? Meistens sind das KPIs, die zwar ein Problem aufzeigen, aber die nicht beim Managen helfen. Hier ist das Bestandsmanagement und das Continuous Flow Diagram eine große Hilfe. Mit einem Blick sehe ich einfach, ob der Prozess gesund ist. Als wir das damals bei mir im Engineering eingeführt haben, ähm, war das eine Riesenentlastung für die Teamleiter und mich, weil wir einfach mit einem Blick auf das Board auf das Kanban-Board gesehen haben, was der aktuelle Stand ist und mit einem Blick auf das aktuelle Continuous-Flow-Diagram gesehen haben, wo wir stehen und wie wir in der Vergangenheit gearbeitet haben und ob wir irgendwo in Probleme laufen. Fünf Minuten und wir wussten, ob wir uns an dem Tag wichtigen Themen widmen können oder ob wir uns an dem Tag dringenden Themen widmen durften und den Sachen hinterhergerannt sind. Wenn diese Information nicht nur irgendwo weggesteckt ist, sondern sichtbar ist für das Team, ermöglicht es auch, dass das Team sich ein Stück weit selber organisiert. Das Team fängt dann an, die Probleme selber zu sehen und korrigiert schon, bevor irgendjemand darauf aufmerksam wird, dass es ein Problem gibt. Das ist natürlich ein Riesen-Empowerment fürs Team, dass das Team, selber, ähm, dass das Team selber gute Arbeit machen kann, ohne dass es im Einzelnen gesagt kriegen muss, was jetzt wie wo zu passieren hat. Aber es ist auch für den Teamleiter wichtig, ähm, den, den, den aber es ist auch für den Teamleiter wichtig, den Schritt hinzukriegen von Sachbearbeiter, der dann befördert wurde, der sich immer noch ein Stück weit um die Sache kümmert, aber eigentlich schon sich um den Prozess kümmern muss. Hier haben wir ein Werkzeug, das ihn zwingt, den Prozess zu sehen, das ihm auch nur den Wald zeigt und nicht mehr die einzelnen Bäume, sodass er es auch leichter hat, den Wald zu sehen und nicht die einzelnen Bäume. Einzelne Bäume, einzelne Arbeitspakete angehen, ist meistens Feuerlöschen, den Prozess, den Wald zu sehen. Das ist das voreilende Management, was hilft, einen, einen guten, gut funktionierenden Prozess zu haben und was hilft, zuverlässig zu arbeiten. Das heißt, für die Vorgesetzten des Teamleiters ist auch das Continuous Flow Diagramm, das Durchlaufdiagramm ein wichtiges Werkzeug, um dem Teamleiter beizubringen, nicht nur oberster Sachbearbeiter zu sein, sondern sich auch um seine Abteilung zu kümmern und seine Prozesse zu kümmern und diese aktiv zu managen. Es ist also ein Werkzeug, das uns hilft, einen Mindset-Wechsel zu machen. Und deswegen habe ich das hier mal vorgestellt. Auch wenn es eigentlich ein visuell schwergewichtiges Thema ist und in dem Podcast nicht so gut behandelt werden kann, so möchte ich das doch einfach als Impuls hier platzieren, ähm, dass, dass, dass Sie sich damit auseinandersetzen, was dieses Diagramm Ihnen helfen kann bei der Fortbildung der Leitung bei der Selbstorganisation des Teams und bei der Schaffung von zuverlässigen Prozessen. Ich habe in den Show Notes ein paar Links drin zu Erklärungen, Filmen oder Dokumenten, ähm, sodass Sie sich da ein bisschen vertiefen können. Das Ziel meines Podcasts hier ist immer das Warum und das Was. Und wichtig für mich war einfach die Botschaft, es gibt ein Werkzeug, es gibt die Durchlaufdiagramme, die Continuous Flow Diagrams, die Ihnen helfen, den Wald zu sehen, die Ihnen helfen, die Teamleiter voranzubringen und die präventive Brandverhütung machen, statt Brände löschen. Nächste Woche hören wir uns wieder mit einer Buchvorstellung von einem Buch, das mich sehr beeinflusst hat. Und zwar ist das Kanban von David Anderson. Kommt aus der Softwareentwicklung, ist aber letztendlich das, was das Fundament gelegt hat zu dem, was ich jetzt unter smarter entwickeln verstehe. Und äh, deswegen möchte ich das Buch mal ganz speziell darstellen. Sie haben jetzt wertvolle Impulse und Anregungen erhalten.